Es ist so, das ist ein Steinhaus, äh, praktisch, ich weiß nicht genau das Alter, aber natürlich über 100 Jahre alt, das heißt, das ist ein typisches Projekt, das quasi äh, Feuchtigkeit in den Mauern hat. Also, keine horizontalen äh, Feuchtigkeitssperren im Mauerwerk. Äh, so ein typisches Projekt äh, mit Steinen gemauert, der Großteil, so wie viele Projekte hier im Waldviertel. Äh, ein bisschen Mischmauerwerk nach oben hin, das heißt auch Ziegel drinnen. Ansonsten der untere Teil komplett aus Stein. Ähm, ein bisschen in den Hang hineingebaut, das heißt, äh, früher war es so, dass es verschiedene Eben, Ebenen gegeben hat von der Fußbodenhöhe her. Und Natürlich nach oben hin, sprich in diese Richtung zu uns rauf, die Böden immer angestiegen sind. Und das Ziel war es, praktisch das Haus generell zu sanieren. Das heißt, die Wände trocken zu legen, die Böden, die Böden auszugraben, einheitliche Höhe zu schaffen, das Dach zu dämmen und auszubauen und das Ganze mit biologischen Produkten, so weit als möglich einfach. Das hat natürlich begonnen mit außen aufgraben, das heißt wir haben außen nach innen aufgegraben und das typische wäre, man gräbt das aus und macht eine Drainage rein, das ist genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, das Ziel ist es, von außen hin die Feuchtigkeit fernzuhalten, indem man es nach außen hin abdichtet, so dass, wenn der Wasser kommt vom Hang, das drückt natürlich da rein. Und gegebenenfalls, wenn man eine Drainage macht, die Drainagen sind bestenfalls einige Jahre offen und das Wasser rinnt weg. Wenn die dann verschlemmen und zumachen sozusagen, dann schafft man mit einer, so einer Drainage, die ja nur so weit runter geht, wo der letzte Stein ist. Ich kann eine, die nicht beliebig tief reinlegen, dann haben wir das Problem, dass das Wasser da rein in den Graben. Und über diese Ringleitung, rund ums Haus, verteile ich mir das Wasser. Und wenn die, diese Drainagen irgendwann zuwachsen, weil sie verschlemmen und so weiter, das, was sehr oft passiert, dann hat man einen Wassergraben rund ums Haus. Und man bewässert ständig praktisch das Fundament von dem Haus. Deswegen machen wir nicht diese Variante, sondern wir versuchen das so zu machen, dass man praktisch das Ausgraben auch bis zum letzten Stein runter, nicht weiter natürlich, sonst könnte ja die Mauer reinrutschen in die, in die Grube, in die Arbeitsgrube. Und dann gibt es die Möglichkeit, mit, mit Kalkmörtel praktisch das Mauerwerk zu stabilisieren. Das heißt, wenn ein Stein rausfällt, dass ich dann wieder reinklebe. Ich sage zu dem Bauherrn immer, verwendet keinen Zement. Kauft keinen Zement, dann kann kein Handwerker so grundlegende Sachen falsch machen. Du brauchst praktisch bei so einem Haus normalerweise keinen Beton, auch keinen Zement. Die Materialien, die wir zur Verfügung haben, sind Lehm und Kalk die sind meist alle mal besser als wie das was vor 300 Jahren gebaut worden ist da haben wir auch nicht solche harte Materialien gehabt deswegen verwendet man keine Zementputze oder Zementmörtel das heißt das wird einfach äh, das, das Mauerwerk quasi äh, so weit gerichtet dass es stabil ist mit Kalkmörtel dann könnte man das ganze äh, verputzen sodass es eine, eine halbwegs ebene oder geschlossene Oberfläche ist und dann hat man zwei Möglichkeiten der Feuchtigkeitssperre. Einmal die bauchemie -Sperre. das heißt, man alles, was man hier nicht mehr sieht, praktisch was unter der Rollierung ist, das wäre die Möglichkeit, dass man das praktisch flämt oder mit einer Spachtelung praktisch mit Bauchemie abdichtet, damit das ins Mauerwerk von da rein keine Feuchtigkeit mehr rein kann. Die biologische Variante wäre ein Lehmschlag, das haben wir auch da gemacht, das heißt, man gibt so 25 bis 13 Meter breit, den Lehm, das ist ein richtig fettes Aushubmaterial, kostet in der Regel gar nichts, gibt es hier nicht, in dem Gebiet haben wir eher flinsige Böden, aber so im Donaugebiet und so weiter, es gibt viele lehmige Böden, die nimmt man dann und die stampft man da rein, sozusagen, so leicht schräg nach außen, Schicht für Schicht wird da reingestampft und damit ist es so, und das füllt man dann auf bis hierher, man kann auch Flies drauflegen und dann ist es kein Traufenpflaster, betoniert oder sonst was, was man da hier sieht, sondern es ist einfach die Rollierung, der Abschluss. Und wenn sie das jetzt bewegt, weil es im Frühjahr oder im Winter gefriert und im Frühjahr wieder aufgeht, dann gibt es auch keinen Riss dorten, weil sie das einfach bewegen kann, ohne dass es ein Problem gibt. Ich sage immer, man macht keine Traufenpflaster mit Platten, man schleicht ja nicht ums Haus so rum, sondern wenn es einen Gehweg gibt, dann macht man den ja eben weg vom Haus. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, um auf die Abdichtung zurückzukommen. Die Abdichtung dahin ist gegeben, dass von außen ans Mauerwerk keine Feuchtigkeit mehr rein kann. Natürlich habe ich, ich nicht die Möglichkeit, ja, das Mauer, unter dem Mauerwerk, diese Feuchtigkeit kann ich nicht rausbringen. Da müsste ich das abschneiden, das Mauerwerk oder, oder Stahlplatten reinschießen. Das geht beim Ziegelmauerwerk bestenfalls, beim Steinmauerwerk nicht, weil wir ja keine durchgehende Fuge haben. Und deswegen fällt das alles weg. Und das Ziel ist es einfach, dass man von außen die Feuchtigkeit wegbringt, beim Bodenaufbau die Feuchtigkeit wegbringt, von innen her gesehen. Und nur mit der Restfeuchtigkeit, die unter dem Mauerwerk ist, dass man schaut, dass man da die Feuchtigkeit mit Materialien verwendet, mit Baumaterialien, die verwendet, dass man die Feuchtigkeit wegbringt. Innen mit einem Lehmputz und so wie es da ist im Außenbereich mit einem Kalkputz. Da ist es zusätzlich noch so, dass das Steinhaus praktisch auch wärmetechnisch isoliert worden ist. Es ist praktisch ein biologischer Vollwärmeschutz oben, wenn man das so möchte, mit äh, Schilfdämmplatten. Das heißt, es sind 2 x 15 cm Schilfdenplatten an die Wand montiert worden. Alles was man da jetzt sieht, was weiß ist, sind quasi Schilfdämmplatten mit einem Kalkputz drauf. Das heißt, das ist natürlich kein... Niedrigste Energiehaus oder Passivhaus, das wird es nie werden, das war aber auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, ein relativ gut gedämmtes Haus zu haben, dass ich nicht gleich bei jedem Stein die, die Wärme nach außen verliere, sondern dass ich einfach eine Dämmung habe rundherum, die einigermaßen gut ist, die biologisch ist, die Feuchtigkeit durchlässt, weil das Steinmauerwerk dahinter, die Feuchtigkeit da drinnen ist und die muss raus und das geht natürlich Ab dem Sockel sozusagen kann die Feuchtigkeit über die Schilfdämmplatten durchdiffutieren. Der Kalk zieht raus, die Feuchtigkeit, und somit haben wir kein Problem, was den Außenbereich betrifft. Das Dach selber ist äh, neu gedeckt worden. Der Dachstuhl wurde repariert oder ergänzt. Das, was kaputt war, haben wir praktisch ausgewechselt. Und es ist praktisch eine Dachdämmung erfolgt mit, mit, mit Flachs. Es ist eine Flax-Einblasdämmung verwendet worden. Das heißt auch auf biologischer Basis dann ein Kaltdach drauf, hinter Lüftungsebene mit einem Dachziegel, den sie heute halt der, der Bauherr ausgesucht hat. Es ist so, eine Dachunterspannbahn ist natürlich da drauf, das ist praktisch, wenn der Ziegel kaputt ist, würde es sonst in die Dämmung reinregnen und das ist natürlich die Dachunterspannbahn, ist herkömmliches Material von den Zimmereien und so weiter. Das ist natürlich da drauf, aber im Innenbereich ist praktisch keine Dampfbremse oder Dampfsperre drauf, weil in Verbindung mit einem Lehmbootz im Innenbereich und einem Naturdämmstoff als Dämmebene braucht man keine Dampfbremse oder Dampfsperre. Die Funktion übernimmt der Lehm zur Gänze. Genau. Ja, So kann das jetzt ausschauen. Das ist nur eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch den Sockel anzeichnen, in einer anderen Farbe machen, was natürlich immer wieder gemacht wird. Und so weiter, aber von außen sieht man das einmal so und es ist jetzt, ein, ich glaube das ist jetzt schon an die vier Jahre alt, so, wie man es jetzt sieht. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass es eine gute Variante ist, einfach das so zu machen. Das ist ja nicht das erste Projekt, das wir machen, aber das ist halt eins, wo wir, halt, äh, wo wir sehr viel gemacht haben. Das ist sehr gut kennt praktisch, das Bauwerk. Ja, jetzt können wir reinschauen, wenn wir wollen. Dann schauen wir mal die andere Seite. Zu äh, was natürlich noch ein Thema ist, wir haben auch hier eine Drainage gemacht bei dem Haus, aber eben nicht beim Haus hierbei, sondern weil wir ja da den Hang runter haben, ist die Tendenz da, dass natürlich das Wasser da runter möchte. Und jetzt ist vom Haus weg, so circa drei Meter, so mitten am Weg, circa, haben wir eine Drainage gemacht. Und da habe ich die Möglichkeit, bei dieser Drainage, dass ich die rund um das Haus lege, aber eben nicht beim Haus hinbei, sondern eben vom Haus weg. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich da zwei Meter tiefer graben kann. Es ist wie beim Haus hinbei, weil mir kein Mauerwerk reinfällt. Und das ist das Schöne daran, wenn diese Drainage zwei Meter tiefer ist, bringe ich natürlich viel mehr Wasser da rein, und ich kann das besser entwässern, ist wie wenn die es beim Haus dabei wäre. Und der zweite Vorteil ist, wenn sollte diese Drainage mal nicht mehr funktionieren als solches, weil es auch verschlemmt, dann habe ich den Wassergraben hervorne weg vom Haus und es macht mir Schaden, keinen Schaden am Haus. Und das ist der Sinn und Zweck. Wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich vom Haus weg aufgrabe, finde ich es halt immer die bessere Variante. Und das ist da auch gemacht worden. Somit, dass man praktisch das Hangwasser, das Druckwasser vom Hang wegkriegt, dass ich nicht das auch noch zum Haus zuwege. Das war ja das, was man doch gemacht haben mit der Drainage. Und das ist dann so gelaufen: das ist dort ein kleiner, wenn man vielleicht hingeschaut, ein kleiner Teich entstanden. Und dort kann das reinlaufen. Ansonsten ist es beim Haus so: die Struktur vom Haus ist erhalten geblieben. Das heißt, das Haus ist immer so gewesen. Der Stadel ist. Auch so gewesen, die, die Originalgröße ist geblieben, es ist nur so, dass es quasi, äh, der Stadel wurde unterfangen, das heißt es ist mit Beton gearbeitet worden dorten, dass man praktisch die Holzzeilen, die ver, ver, verfault waren, vermorscht waren, abgeschnitten hat und ergänzt hat mit einem Betonfundament, mit einem Streifenfundament und hat den Stadel quasi auf neue Füße gestellt. Das ist so das Einzige, der Dachstuhl wurde ergänzt, aber die Grundstruktur ist so geblieben. Das beim Eingang, das hat sich ein bisschen verändert, der Eingang war vorher von dieser Seite rein, war, war sie ja sehr schmal. Durch das, dass wir ja praktisch die 2x5 cm, uh, cm Schilfdenplatten aufgebaut haben, ist ja das Mauerwerk nach außen hin um ca. 15 cm dicker geworden. Und die Tür wurde versetzt, dass man jetzt so reingeht. Und es ist einfach mit Natursteinen, auch von der Gegend hier, wieder praktisch das ergänzt worden. Somit ist quasi die Substanz die gleiche, wie es vorher war. Dort sieht man praktisch äh, das rote Rohr oder das rot-weiße dort hinten, das ist quasi die Drainage. Heute sieht man auch richtig, dass es äh, etwas Wasser läuft und das kleine schwarze Rohr dort mit dem, mit dem Steindruck dort hinten, das ist praktisch der Brunnenüberlauf. Es gibt auch, da auch gutes Quellwasser sozusagen. Genau. Und das läuft quasi Jahr ein Jahr aus Hier. Wobei, man muss sagen, dieser, dieser Teich wurde auch mit Lehm gebaut, das heißt, wir haben eine Kurre Lehm da reingeschüttet sozusagen und die, ist der, der, der, die Wanne wurde mit Lehm ausgekleidet hier. Genau. Aber es ist natürlich so, es ist umgeben vom Wald, der Wald gehört an anderen, also nicht dem Besitzer hier. Und das ist das Problem, dass die Sonne ja nur sehr kurz hier ist, nicht? im mhm. Sommer super, aber im Winter ganz wenig. Das ist halt der Nachteil bei dieser Lage, um natürlich da einen Teich zu haben, ja, es wird dann wirklich genutzt. Bist du ja warm, ist es ist schon wieder kalt. Ja. So, du bist hartgesotten. Ja, Solche rein. Waldviertel gibt es eh, das ja. ist kein Problem. Genau. Ja. Gehen wir rein? Kann man rein, genau. Ja. wieder aktiviert, der war vorher da, der ist zugemauert. Ja. Die Terrasse hat es auch früher schon gegeben natürlich. Ja. Das ist halt jetzt neu, das Steinmauerwerk, was es hier betrifft. Ja. Hier sieht man praktisch das Steinmauerwerk wieder, das ursprüngliche Mauerwerk, das wurde einfach gereinigt und, und einfach wieder mit Lehm verputzt. Genau, und die, die Steine zeigen praktisch, die haben wir, haben wir rausgeholt, sandgestrahlt, sodass man einfach sieht, dass es dahinter ein Steinmauerwerk ist. Und ich finde es ja immer besonders schön, wenn es schöne Steine sind, dass man es einfach zeigt, das Haus, das wird immer altes Haus bleiben, egal wie gerade oder. Ähm, wie schön oder eckig man das Ganze verputzt, das merkt man einfach da. Wir versuchen halt dann einfach die Konturen, äh, die alten Konturen wiederherzustellen. Das heißt, wenn es buckelig ist, wellig ist, dann wird es auch später wieder wellig sein. Und die Kanten einfach abgerundet. Das finde ich halt einfach harmonischer. Und da zeigt man halt einfach bewusst her, dass es ein altes Steinmauerwerk ist. Der Boden ist neu gemacht natürlich, aber zum Bodenaufbau können wir mehr ein bisschen was sagen. Ähm, ja. Hinten sieht man das neue Steinmauerwerk, wenn man das weiter reingeht. Und da ist es auch noch ein Ziegelmauerwerk mit Lehm gemauert und mit Lehm auch verfuckt. Die Fenster sind praktisch neu, aber wieder Kassenstockfenster von einem hiesigen Tischler hier gemacht. Der macht sehr schöne Arbeit. Die Größen sind nachgeblieben und wenn man jetzt reinschaut... Genau. Man sieht, das Haus ist ja bewohnt. So wie man es da jetzt sieht, ist natürlich auch wieder, die Steine sind wieder gereinigt worden. Äh, dass man erkennt, dass es ein Steinhaus ist, das Ganze. Durch das, dass jetzt draußen ein Vollwärmeschutz ist, also eine Wärmedämmung drauf ist auf biologischer Basis, ist es natürlich schön, wenn man Ihnen die Steine auch herzeigt. Das ist einfach mit Lehm verputzt worden. Und jetzt ist es natürlich so, das Haus wird nur mit zwei Öfen beheizt. Äh, die, Wärme, die Steine nehmen natürlich auch die Wärme auf und... Ich habe da die Möglichkeit praktisch, dass ich sehr viel Speichermasse habe von dieser Wärme. Der Ofen, wenn ich den natürlich einheize und das Haus ist eiskalt, dann braucht man natürlich einige Stunden einmal, bis sich die Wärme natürlich ausbreitet. Das Steinmauerwerk frisst und Anführungszeichen die Wärme natürlich am Anfang. Dafür gibt es es auch nachher wieder ab. Das ist halt das Gute, wenn man natürlich eine Außendämmung macht, dann bleibt praktisch das Mauerwerk als Speichermasse erhalten. Das ist was anderes, wenn man Innendämmung macht. Das ist auch eine Variante der Altbausanierung, dass man praktisch, wenn es außen nicht geht oder dass es das Haus nicht einem Besitzer gehört oder dass weiß ich nicht, an einer Grundgrenze steht, äh, Fassaden hat, die unter Denkmalschutz steht, die man nicht kaputt machen darf, und so weiter, dann gibt es halt eher nur die Variante der Innendämmung. Ist auch eine Möglichkeit. In dem Fall, oder ich bin immer der Meinung, wenn es außen möglich ist, macht man es außen. Das ist wie ein Mantel, den man rundherum legt. Und ich finde, das ist Bessere Variante. Aber beide Varianten sind möglich. Da bleibt man halt das Mauerwerk als Speichermasse erhalten. Das Ganze habe ich schon gesagt: das wird mit zwei Öfen geheizt, das heißt, das ist praktisch ein t -Shirt zum Kochen mit einem Nachheizkasten sozusagen, der praktisch die Energie vom, vom Heizen noch einmal verwertet, sozusagen, bevor es in den Kamin reingeht. Die Steinmauer da hinten ist neu gemacht worden. Die alte ist hier gestanden, aber die ist zusammengebrochen. Und ich wollte ein dickes Mauerwerk haben, eine große Speichermasse, weil man gemerkt haben, dass es praktisch hier so ist, wenn man da heizt, diese Steine werden super warm. Und wenn man jetzt nach zwei, drei Tagen noch draufgreift, sind die Steine noch immer, haben eine Grundwärme. Und das ist das Schöne, dahinter liegt das Badezimmer was früher die Küche war und die Steine wärmen auch das Badezimmer auf, obwohl es im Badezimmer keine eigene Heizung gibt. Es reicht völlig aus, dass man praktisch das Mauerwerk aufheizt und auf der drüberen Seite hinten beim Haus ist das Wohnzimmer quasi und dort ist auch ein Kachelofen, der reicht ins Bad hinein und somit ist das Bad super warm. Und diese Speichermasse ist eine feine Sache sozusagen. Genau. Wo hier der Balken ist, ist früher natürlich eine Trennwand gewesen. Das war eine Zwischenwand und das Badezimmer war hier. Und das war ein kleines Büro. Und jetzt ist es praktisch die Küche mit Nesttisch und der Wohnbereich sozusagen. Genau. Diese Küche wurde gemacht aus dem Altholz praktisch, was äh, sozusagen weggefallen ist äh, vom Dachstuhl ein bisschen was. Von der Fassade, ein bisschen was. Überall, wo man etwas weggerissen hat, sind die alten Hölzer verwendet worden. Und der hiesige Tischler von da, der Franz, hat praktisch aus dem Altholz wieder eine Küche gebastelt. Und das finde ich passt da echt gut rein. Das fügt sich harmonisch rein und ist eine gute Möglichkeit. Schöne auch hier ist es so, der Kühlschrank ist praktisch im Winter wieder nicht betrieben von hier. Das heißt, ich brauche keine Energie für den Kühlschrank, weil es ist so gebaut. Der Eingang, wo wir reingegangen sind, das ist eine kalte Zone, die wird nicht beheizt, ist aber quasi so warm im Winter, somit das nicht reingefriert. Und dort draußen ist auch der Winterkühlschrank sozusagen. Es ist ein Schrank, so wie man ihn früher gehabt hat, wo man praktisch das Ganze in einen Holzkasten mit einer Belüftung lagern kann. Und damit braucht man keine Energie für einen Kühlschrank. Weil ich finde es ja immer ein bisschen bewährst, da heizt einer auf 25 Grad, nebenbei steht der Kühlschrank. Dort soll es wieder 4 Grad plus haben oder 6 Grad oder was auch immer. Und da ich dort kühle. Und somit ist das einfach, liegt es da draußen in einem Schrank drin. Ich brauche keine Energie. Und das finde ich eine geile Sache. Das haben wir gut hingerückt ja. ja. Da war einmal der Zählerkasten drinnen. Jetzt ist es halt einfach eine Nische für irgendwas. Ja. Das ist jetzt das Badezimmer da in dem Bereich, wenn man da reingeht. Ja. das ist praktisch diese Steinmauer von hinten, die ist mit Lehm verputzt quasi. Ja, das ist das WC. Eh. Das ist einfach Kalkputz. In diesem Bereich ist es Kalkputz, damit man es auch reinigen kann. Einfach versiegelt, sodass dass es Spritzwasserfest ist, dass man es auch reinigen kann. Wenn einmal ein Stehpinke steht oder als kurz jemand einmal neben die Muschel, dann sollte das ja irgendwie zum Reinigen gehen und wenn das jetzt Lehmputz wäre, dann wäre das nicht möglich oder nicht so gut möglich, deswegen einfach hier Kalk. In der Dusche ist es das gleiche praktisch, wenn man da jetzt schaut. Das ist das alte Steinmauerwerk, wir haben praktisch nur die Leitungen eingestimmt in diesen Bereich und haben das praktisch wieder mit Kalkmörtel verputzt und unten in den Boden Steine reinklickt einfach in ein Kalkmörtelbett und das Ganze praktisch mit Steinversiegelung versiegelt und damit kann man da duschen, das Wasser perlt ab und das ist einfach eine gute Möglichkeit, kann man sich gerne anschauen, wenn man das da probiert, dann sieht man einfach, wie hier das Wasser genau Und somit ist praktisch, äh, ja, man sieht auch hier natürlich den Untergrund, was halt da war. Dieser, äh, die alten Ziegel da, das Gewölbe praktisch über den Fenstern, das haben wir einfach freigelegt, somit Sand gestreut wieder und einfach mit Lehm ein bisschen zugeschmiert. Das ist wie es war. Die Fenster sind neu gekommen. Es waren vorher Kastenstockfenster drinnen, jetzt sind wieder Kastenstockfenster drin. Ein paar alte Ziegel als Fensterbank, das wollte der Besitzer so haben und das haben wir einfach so eingebaut, fertig. Ja. Das ist einfach eine gute Variante. Hier gibt es einen Riss, das haben wir schon gesehen. Das ist praktisch ein, das, das Fallrohr vom WC oder die, die, die, die Entlüftung, rauf, die ist einfach verkleidet worden mit einem Drahtgewebe und mit Lehm verputzt. Und wenn sie da was bewegt, dann gibt es halt einen Riss drinnen und das ist natürlich, wenn es Rundungen sind. Ja, da gehört da einfach irgendwann einmal nachgegangen und, und kleine Haarrisse, macht einfach die Lehmfarbe zu. Wenn es was Größeres wäre, dann kann man das noch ein bisschen nachreiben. Das geht beim Lehm super und das ist überhaupt kein Thema. Also, also das, das, das passiert, das kann auch bei jedem Bei jedem anderen putz genau das gleiche. Das hat jetzt mit dem Lehm nichts zu tun, das ist einfach der Aufbau von dem Rohr. Das ist nur mit so einem Ziegelstausgewebe ummantelt worden und einfach verputzt. Und das ist halt. Vielleicht ist irgendwo das Gewebe da nicht reingelegt worden oder was, möglicherweise. Aber es könnt, kann immer wieder mal zu, einer, zu Risse oder zu Trocknungsrisse oder Spannungsrisse kommen, so wie hier natürlich, wir haben eine Holztramdecke drauf, das ist ja, die alte Tramdecke ist geblieben, das Schilfrohr ist runtergekommen, ein neues raufkommen und wieder mit Lehm verputzt. Und wenn sie natürlich die Holztramdecke bewegt, gegenüber dem Mauerwerk, die sich natürlich nicht bewegt, kann es irgendwo ein Riss geben. Ja. Der Fahrt ist einmal herzhaft, dass es sowas immer wieder mal eine Möglichkeit ist. Ja. ja, das ist eh sehr, sehr klein da oben. Das ist irgendwie ja, trotzdem. Ja, ist Wenn ist halt man das weißelt, wird es noch schöner aussehen. Genau, genau. das ist nicht genau. dramatisch. Das ist jetzt natürlich fällt ins Auge. Ne, mhm, ins Auge. Genau, so ist es. Genau. Mhm. Und hier ist nochmal der Hintergrund vom Ofen. Ne? Oder genau, das ist jetzt der hintere Teil vom Ofen. Der steht da praktisch in das Badezimmer rein. Und wenn hinten auch geheizt wird, praktisch der hintere Kachelofen, dann wird es auch extra nochmal in diesem Bereich warm. Das sieht man natürlich auch sehr deutlich, dass der Ofen natürlich äh, heiß, kalt, heiß, kalt ist. Und dann gibt es natürlich auch da Spannungsrisse. Das Mauerwerk ist fix. Das Mauerwerk vom Ofen bewegt sich immer wieder und deswegen gibt es immer wieder diese äh, Spannungsrisse. Das wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit, dass man das ausschneidet. Mit einer Säge, da gibt es eine spezielle Säge dazu, man könnte es dann auch aussilikonieren oder als Schattenfuge lassen. In dem Fall ist überhaupt nichts dran gemacht worden und deswegen schaut es so aus wie es ist. Also das wäre natürlich schön, wenn man das vielleicht irgendwann einmal nacharbeiten würde. Da sieht man das Deutliche, was ich immer wieder gerne sage, wenn man solche Anschlüsse macht, die, die beweglich sind und das was nicht beweglich ist und man macht eine Rundung hinein, dann wird dieser Riss unkontrollierbar. Was man hier unten sieht, dass es in eine Ecke ist, ist es kontrollierbar, das kann ich jetzt aufschneiden und es wird, und Anführungszeichen, gerade. Da kann ich jetzt den Riesen nicht so nachgehen und deswegen ist immer eine Rundung ein heikleres Thema, es ist wie eine, mhm. und Anführungszeichen, scharfe Ecke. Ja. Die ist einfach leichter zum, äh, ja, zum Handhaben, mal. Und das, das ist, kannst du mal erwähnen, diese, das ist eine Lehmfarbe, hast du gesagt? Ne? Genau, das ist Lehmputz mit einer Lehmfarbe. genau. Das ist diese große slam die in Österreich erzeugt wird. Das ist praktisch die beste Variante, um die Fähigkeiten des Slams zu erhalten. Wenn ich streichen möchte. Natürlich kann man den Lehm an Natur lassen, aber das ist halt natürlich so Milchkaffeebraun. Und wenn die Fenster so wie da nicht groß sind, dann kann man sich halt quasi nicht leisten, nicht weiß zu streichen, weil es einfach dunkel ist. Und nicht jeder möchte in einer Höhle wohnen. Ist so. Genau. Da geht das Botterie rüber, praktisch das auch ein bisschen mitheizt natürlich, äh, weil der Kamin sozusagen hier ist, dahinter. Ja. Da sieht man die alten Balken, die was auch vorher drinnen waren, bei den Türen, die Türüberleger quasi im Mauerwerk. Das hat man früher gebaut, ja? Genau so ist es, das waren einfach die Überleger, die Türen wurden neu gemacht, auch hier wurden sie neu gemacht, aber das Maß ist geblieben sozusagen. Ja. Und das ist jetzt der hintere Teil praktisch von dem äh, Gebäude, wo praktisch das Niveau, das, Niveau war das ursprüngliche Niveau, und je weiter man reingeht, desto höher ist quasi äh, raufgegangen, weil das Haus ja praktisch so in den Hang hineingebaut wurde. Und wir haben auch gemerkt, wie wir da hinten ausgeräumt haben, praktisch, wo jetzt die Küche ist, dass wir dort das Mauerwerk nach unten hin verlängern haben müssen. Weil wir einfach weiter eingraben haben müssen für den Bodenaufbau und für, für, für, für, für das Niveau, was man jetzt praktisch das alles in einer Ebene ist, haben wir praktisch das Mauerwerk nach unten verlängern müssen. Das ist eine klassische Mauerwerksunterfangen. macht jeder Baumeister, ist keine Hexerei, ist nur viel Arbeit. Mhm. Aber ansonsten, das ist immer wieder mal das Thema bei den Altbauberatungen, die was ich auch immer wieder mache. Dass man sich solche Häuser anschaut und dass man schaut, okay, was wird in etwa auf uns zukommen bei der Umbauerei. Da war es halt einfacher so, dass man den vorderen Teil oder das vordere Drittel des Hauses hat man praktisch unterfangen müssen. Das ist der einzige Bereich, wo man auch Beton einsetzen kann, weil ich sozusagen unten eine kleine Schürze mit Beton mache. Dann kommt eine Sperrbahn hinein und dann wird das Mauerwerk in mehreren Abschnitten ausgegraben, hineingemauert, wieder frisch, sodass praktisch das Mauerwerk... Schicht Streifen für Streifen einfach nach unten hin verlängert wird und irgendwann sind alle Streifen erneuert und ergänzt und damit ist das Mauerwerk nach unten hin, so wie es da ist, um circa einen Meter verlängert worden. Die Statik funktioniert. das steht wieder auf guten Füßen und damit ist es kein Thema. Nehmen wir an, dass wir dieses Mauerwerk und machen drei Teile. Sagen wir einen Meter oder einen Meter zwanzig, wieder einen Meter zwanzig, wieder einen Meter zwanzig, wieder einen Meter zwanzig und ich beginne mit dem ersten Teil und mit dem vierten Teil. Der zweite und der dritte Teil bleiben drinnen, den ersten Teil grabe ich aus, den vierten Teil grabe ich aus, sodass ich unter das Mauerwerk durchschlüpfen kann nach außen hin und grabe so weit rein, dass ich praktisch, dass ich meine Tiefe bekomme, die ich heute halt brauche, in unserem Fall in etwa einen Meter. Das wird dann unten ein Stück rausbetoniert, der unterste Teil. Dann kommt eine Pappe rein und dann wird der Teil wieder zugemauert. Der erste Teil und der vierte Teil. Inzwischen haben wir da, der zweite und der dritte Teil des Mauerwerks stabilisiert. Wenn das Mauerwerk trocken ist und fest ist, dann grabe ich den zweiten Teil aus und den fünften Teil. Dann ist nur immer, dann habe ich schon was Neues drinnen und ein Teil ist noch kalt und der ein Teil ist wieder ausgraben. Der ja in der Luft steht. Und die anderen Teile müssen es mithalten. Und wenn der wieder sozusagen gefestigt ist, dann macht man den dritten Teil. Und damit ist irgendwann, wenn das ganze Spiel, Spiel erledigt ist, hat man die ganze Mauer nach unten hin um einen Meter oder was auch immer verlängert. So einfach funktioniert das. Interessant. Genau. Und das ist nur viel Arbeit, weil man natürlich da mit Krampen das ausgraben muss oder man hat einen Bagger und, und man grabt das dann halt so raus. Ja. Ansonsten ist es so wie hier haben wir Diffusionsoffene Bodenaufbauten, weil das ist auch ein Thema, was meines Erachtens dazu gehört, dass man, wenn man schaut, dass man das Mauerwerk von, die Feuchtigkeit von außen fernhält, eben mit diesem Lehmschlag, dass die Feuchtigkeit nicht ins, ins Mauerwerk eindringt und das, die Feuchtigkeit, die da über den gesamten Boden ja da durch möchte, rauf, die, die die Feuchtigkeit möchte da durch und wenn wir das jetzt abbetonieren würden, dann würde ich die Feuchtigkeit an dem Beton anstoßen, am Beton entlang wandern und das Mauerwerk, das eh schon feuchtebelastet Das kommt noch einmal zusätzlich die Feuchtigkeit vor dem gesamten Raum rein. Deswegen sollte man nicht zu betonieren. Sondern das wenn schon irgendwann einmal saniert worden ist, die Häuser in die 70er, 80er Jahre, den Beton wenn es geht rausreißen, diffusionsoffene Bodenaufbauten machen, dass über die komplette Bodenfläche die Feuchtigkeit durchdiffutieren kann. Das setzt allerdings voraus, dass in keiner Schicht, in den gesamten Bodenaufbau, da irgendeiner Schicht einbau die Feuchtigkeit sperrend ist. Weil sonst würde das, was darunter liegt, verrotten. Und deswegen ist es so, dass wir das ausgeräumt haben, dann ist in, in unserem Fall ist Glasschaumschotter reingekommen. Das ist meine kapillarbrechende Schicht und zugleich meine Wärmedämmung. Das ist da ca. 25 bis 30 cm tief. Diese Schicht ist kapillarbrechend. Dann ist ein Geoflies draufgekommen. Das Geoflies ist praktisch ein Kunststoffflies, sage ich jetzt einmal. Man kann ja nicht Flachsflies reinlegen, das würde ja verrotten. Und das Kunststoffvlies, das was auch äh, im Straßenbau verwendet wird, das trennt man praktisch die Schicht vom Glasschaumschotter zur nächsten Schicht. Und jetzt ist das Glasvlies da reingelegt worden, also, äh, Entschuldige, das Geoflies ist da reingelegt worden und drauf sind Streifen kommen mit 2,5er Split. Ein 2,5er Split ist praktisch äh, ein Kantkorn, das praktisch äh, unter dem Balken. Aufgeschüttet wird und die Holzbalken sind dann einnivelliert worden, sodass man die Holzbalken in einer Ebene verlegen kann. In den Abstand, was man halt möchte, je nach Boden, es gibt dicke Böden, es gibt dünne Böden und je nachdem wie dick oder dünn die Böden sind, dass sie sich nicht durchbiegen, muss ich halt dementsprechend weit oder dementsprechend eng meine Staffel verlegen. Würde ich aber die Staffel jetzt direkt am Glasschaumschotter verlegen, das Funktioniert nicht, weil den kann man nicht so einebnen, dass das eine 100% ebene Schicht wird. Deswegen diese Fließschicht, deswegen dieser 2,5er Split, da das Feinanteil, der Feinkorn, so dass jetzt die Feuchtigkeit da nicht draufziehen kann an den Holzstaffel. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich den Holzstaffel praktisch da einbette. Und dann kann ich die einnivellieren und auf den Holzbalken drauf kommt der Holzboden. Da ist es natürlich wichtig, dass die Böden nur geölt sind oder maximal oder vielleicht verseift, aber nicht gewachst und schon gar nicht irgendwie versiegelt oder lackiert. Das setzt das voraus, weil die Oberfläche muss so diffusionsoffen sein, dass die Feuchtigkeit durchdiffutieren kann. Das ist das Wichtigste dran. Ja. Deswegen funktionieren auch nur Böden, die halt ein reiner Holzboden ist, also keine Schichtverleimten Böden oder Klicksysteme mit Laminatböden oder Plastikböden und so weiter. Das hat gezeigt, wenn man früher solche Böden gehabt hat, diese Böden waren ja meistens nur in der Erden verlegte Staffeln. Und dann sind bei meinem Elternhaus war das genauso. Die Böden waren 60, 70 Jahre alt, die Holzböden. Nur wenn man dann in die 80er Jahre einmal einen PVC-Boden draufgelegt hat, dass man den schierigen Holzboden praktisch nicht mehr sieht. Was ist dann passiert, zehn Jahre später ist der Boden, der vorher 50 Jahre drin war, und kein Problem gehabt, hat verfault. Weil die Feuchtigkeit wollte durch. Ist bis jetzt durchkommen, dann hat man einen Plastikboden draufgelegt und dann ist das untere verfault. Ein klassischer Fehler. Den man heute immer wieder noch macht, nicht? Heute macht man halt im Dachboden oben, ne? Ich spüße das Gleiche. Nicht? Aber deswegen ist es wichtig, dass, wenn ich diffusionsoffen so baue, den Boden aufbaue, dann in jeder Schicht. So, ich habe eben die Möglichkeit, weil das Dach ausgebaut wurde, ist praktisch diese... Das ist das Dach, die Dachschäden praktisch da gedämmt worden. Der alte Dachstuhl ist angestreut worden. Man sieht das jetzt, das ist das alte, das alte Gebälk Und äh, darauf ist der Dachstuhl nach innen aufgedoppelt worden, dass sie dicker wird. Und somit ist dann eine Wärmedämmung reingekommen. Da ist drinnen äh, Flachsdämmung eingeblasen von einer österreichischen kleinen Firma. Sehr innovativ, der Martin, der hat, äh, der hat das da eingeblasen. Und wir haben drauf, äh, drauf ist dann noch natürlich die, die, diese Rauschalungsbretter dann Schilfstucketur als Putzträger und dann einfach der Lehmputz drauf. Und wie ich draußen schon gesagt habe, in Verbindung mit einem Naturdämmstoff, das könnte auch Stroh sein, Flachs, Hanf, Schafwolle was auch immer, in Verbindung mit einem Lehmputz brauche ich keine Dampfbremse. Die Funktion übernimmt man einfach der Lehm. An den Ecken und Enden, wo natürlich der Lehm einen Riss hat, ist auch nicht äh, Diffusions also ist auch nicht luftdicht. Dort gibt es die Möglichkeit, mit dieser Lehmfließtechnik auf biologischer Basis die Häuser so abzudichten, dass es auch luft- und winddicht wird. Also diese Flachsfließmatten in Verbindung mit einer Lehmschlemme haben wir irgendwann schon mal besprochen. Die Möglichkeit gäbe es auch hier, dass man sowas macht. Dann könnte ich generell auf diese Dampfbremsen, auf diese Dampfsperren oder Luftdichtebenen gänzlich verzichten. Dann habe ich das alles auf natürlicher Basis. Das wäre eine gute Variante. Bei alten Häusern ist es auch immer wieder so, dass die Dachböden nicht ausbaut worden sind. Und dann muss man natürlich diese Ebene wird, wird dann gedämmt. Da ist es auch so, es sind sehr oft oben drauf. dann ist eine Lehmschicht oben drauf. und diese Lehmschicht, was da oben drauf ist, die ist ja oft Jahrzehnte alt. Und die Menschen, weil es dann zu so umbauen anfangen, dann schauen sie, so, aha, das ist was Sandiges, was Lehmiges, das geben wir mal runter gehen irgendeinen Baumarkt kaufen eine Dämmung. Nicht? Es hat schon gegeben, wo ich hinkommen bin. Und dann hat einer, äh, der Baumarkt Styropor verkauft und dann haben sie 2x10 oder 2x15 cm Styropor draufgelegt gelegt, paar Verschlussplatten drauf und das war's. Haben aber das Dach nicht verändert, das heißt, äh, es ist keine Unterspannbahn, es ist kein Kaltdach raufgekommen. Wenn dann ein Dachzirkel kaputt ist, dann regnet es da rein, rinnt in die Dämmung hinein, bis zu den äh, Holzbalken, also bis zu der Dübelbaumdecke. Und was früher der Lehm gemacht hat, der Lehm hat ja eine Funktion gehabt, der ist ja nicht einfach da drauf ging Der Lehm hat die Funktion gehabt, wenn es reingeregnet hat, aber es ist auch Schnee reingekommen, weil die Dächer nicht dicht waren, dann ist einmal ein Haufen Schnee drin gelegen, der ist zergangen, ist in die Holzkonstruktion reingesickert. Und dieser Lehm oder Lehmschlag hat die Funktion gehabt, dass er die Feuchtigkeit mir wieder rausgezogen hat. Und somit hat das wieder durchlüften können und die Feuchtigkeit ist da rausgezogen worden und die Dächer waren nicht dicht und die Feuchtigkeit ist weggegangen. Und zugleich hat diese Funktion drauf ein paar Zentimeter dick die Funktion des Brandschutzes gehabt. Jetzt geht man her, reißt das alles runter, weil es ja für nichts ist quasi und dann legen sie irgendeine Dämmung drauf, Bohrenverschlussplatten ums Wasser rein und kann nicht mehr raus. Und einige Jahre später oder Jahrzehnte später wundern sie sich, warum die Tramköpfe abgefallen sind, warum die Tramdecken kaputt sind und so weiter. Klassischer Fehler. Und deswegen versucht man heute halt auch wieder mit natürlichen Materialien das zu dämmen. Man könnte es mit Strohballen dämmen, aber als letzter oben drauf wieder eine Lehmschicht, eine fette Lehmschicht drauf. Und diese Lehmschicht wird man wieder genau das gleiche machen, was vorher der Lehm unten auf den ba Holzbalken gemacht hat, nämlich wenn Feuchtigkeit in die Dämmung reinkommt, dass es immer wieder raussaugt. Und zugleich ist es der Brandschutz. Wäre eine simple, einfache Version. Aber natürlich, es wird halt gern Strapor verkauft. Und so weiter. Das wäre so also die klassische äh, Möglichkeit äh, zu dämmen, so wie die da halt jetzt mit einem Naturdämmstoff in Verbindung mit Lehm. Eine super. Geile Sache, der Dachboden ist da ausgebaut oben und es ist einfach da noch, ja, sind Räumlichkeiten oben und für Yoga und Zimmer noch zum Schlafen. Ja. Ich habe jetzt wieder diese Dübelplan-Decken und das ist halt einfach der alte Dachstuhl, sandgestrahlt. Da, ist so, da, haben wir, da haben wir zum Beispiel die Punkträume rausgeschnitten hier, das sieht man. Das dürfte man eigentlich nicht machen, deswegen sind sie einfach durch Eisen ergänzt worden. Das heißt, unten sind die mit Eisen zusammengehängt worden, in der Fußbogenkonstruktion, so dass man es sie nicht sieht. Weil sonst könnte man einfach die Balken rausschneiden. Sehr klar, es ist ja statische Sache. Aber solche Sachen kann man eben machen, genau so ist es. Ja. Genau, und das ist ein schliffbarer Kamin, auch wie früher. Das ist ein ziemlich großer Querschnitt und der geht da einfach raus. Ja. Früher ist sogar da, glaube ich, eine Selch gestanden. Da haben wir das Fleisch reinhängen können. Genau, es gibt da verschiedenste Varianten, das ist Warmselchen, so haben wir das auch früher gehabt. Das heißt, das, da ist unten gekatzt worden, also nicht nur geraucht worden, so wie ein kaltgeselchtes, sondern ein warmgeselchtes. Und das war schwarz, das Fleisch, wenn man es rausgenommen hat. Das war warm geselten und das ist da drinnen gehängt. Mhm. Da hat man es da rausgenommen. Auch eine Variante. Gibt es kaum mehr. Genau, da sieht man auch wieder das gesperre, sozusagen das Gebet, das ursprüngliche. Das ist das, was das Ganze äh, hält. Was wir dazu gemacht haben, ist da ein Dachflächenfenster. Das ist da reinkommen. Das war früher nicht da. Das ist einfach, dass da hinten ein bisschen mehr Licht reinkommt, weil eben nur diese drei kleine Fenster da waren und das sind da ursprünglich schon so gewesen und die sind da wieder gekommen. Und dass man einfach ein bisschen mehr Licht herinnen hat, ist das doch ein bisschen aufgemacht worden. Ansonsten ist es praktisch, dass, so wie es ja früher war, die Räumlichkeit. Genau, es war früher da ein Ofen, der hat das ganze Haus geheizt, dieser Ofen. Jetzt ist der halt Kachelofen, der diesen Bereich heizt und das Badezimmer mitheizt. Ja. Genau. Alternativ zu dem Holzbodenaufbau gibt es natürlich auch die Version mit Ziegeln. Also ich habe die Möglichkeit, dass man praktisch auch das ganze Diffusionsofen macht mit einem Ziegelboden. Weil nicht jeder möchte einen Holzboden haben, vielleicht auch nicht im Eingangsbereich. Das sieht man hier, man kann ja da schauen. Wenn man da jetzt schaut, das sind praktisch diese die Ziegelböden. Jetzt mache ich da nur kurz auf, äh, dass man das ein bisschen sieht. Äh, wenn du vielleicht da schaust, ja. Genau. Das ist jetzt so ein klassischer Aufbau mit Ziegel oder mit Holzstöckpflastern in Verbindung. Mit. Das ist praktisch alles jetzt. Ab dem Geoflies ist es praktisch anstelle des Holzboden, des Holzaufbaus mit Bau, mit Split ist das praktisch mit. Mit Kalkmörtel gemacht worden. Es ist ein klassisches Kalkmörtelbett. Dahinter könnte auch eine Fußbodenheizung sein, wenn man das möchte. Und in das Kalkmörtelbett sind praktisch die leicht gebrannten Ziegelplatten hineingelegt worden. Und diese Ziegelplatten werden dann einfach nur geölt an der Oberfläche. Dann kann man es super reinigen. Durch den Kalkmörtel ist kein Zement drin, der sperrt, sondern der Kalk lässt die Feuchtigkeit durch. Das kann durchdiffutieren. Auch die Fugen sind mit Kalk ausgefüllt worden. Das Ganze mit Öl. Gestrichen worden, mit fußboden hartöl zum Beispiel, und dann kann man das super geil wischen. Eine gute Variante, dann habe ich nicht nur einen Holzboden da und habe im Eingangsbereich praktisch halt einen strapazierfähigeren Bodenaufbau oder äh, Boden, Bodenbelag. Was ich natürlich nicht verwenden kann, das sind Fliesen in irgendeiner Weise, weil ein Fliesen natürlich dahinter eine Kleberschicht hat und diese Kleberschichten ja praktisch dicht machen. Und deswegen darf ich halt sowas nicht verwenden. Nur halt was leicht gebrannte Ziegelplatten wären eine Variante, Sandsteinplatten wären eine Möglichkeit. Das sind solche, solche mögliche Bodenaufbauten.